Anschluss Telefonmodul TPS an Busbrecheranlage Einfamilienhaus. Bus in, bus out, bus out zum Monitor. Bus in geht zum PC6. Ansonsten wird die Türstation normal verbunden. Vierfoliges Telefonkabel grün, blau, lila, weiß. Grün und blau gehen an den Anschluss PBX und von dort aus zur Fritzbox oder Telefonanlage. Im Menü des Monitors richten wir ein die Telefonnummer, wir haben gleichzeitige Verbindung gewählt, haben eine externe Telefonnummer genommen, bei verschiedenen Telefonanlagen kann man eine interne Nummer auch anwählen, muss aber in der Fritzbox oder ähnliches eingestellt werden, dazu schauen Sie bitte auf unsere Seite, Fritzbox einrichten. So. Wir wählen mal, funktioniert.